Solange man entscheidet, in einer Außenbeziehung das zu suchen und zu leben, was man in der Beziehung vermisst, ist eine Paartherapie nicht möglich. Erst wenn man mit dem eigenen Partner beginnt, fremd zu gehen. Das heißt, die alte Beziehung zu verlassen und danach sucht, eine neue Beziehungsform zu finden, ist eine Paartherapie sinnvoll. Denn eine Paartherapie hat nicht das Ziel, zur alten Beziehung zurückzukehren, sondern einen neuen Umgang miteinander auszuprobieren.